Ja freut mich, endlich sehen wir uns wieder. Hast du deinen Baby-Elefanten mit, damit es mit Abstand funktioniert? Ich brauche keinen Baby-Elefanten. Ich habe den Emil. Den was? Na den Emil. Hm? Und? Was hast du so getrieben die letzten Wochen? Du, ich habe mir angeschaut, wie die Leistungsträger das so machen, quasi wie die Superreichen sich auf die Apokalypse vorbereiten. Seit wann bist du ein Superreicher? Na eh nicht. Aber ich habe mir gedacht, du musst da am Puls der Zeit bleiben, quasi von den Besten der Besten lernen. Du, ich bin da gerade in Kontakt mit einem Immobilienmakler aus Neuseeland. Ich schaue mir jetzt auch schon Grundstücke an, also virtuell. Und das Beste dran ist? Das geht komplett ohne Mund- und Nasenschutz. Neuseeland? Für einen Hobbit bist du aber zu groß. Und was hat jetzt Neuseeland mit der Apokalypse jetzt tun? Mordor lebt oder wie? Neuseeland ist ja der Safe Haven schlechthin, verstehst? Die haben dort bis jetzt überhaupt nur zwölf Corona-Tote gehabt. Klimatisch gesehen ist das super gelegen und die haben auch kein Problem mit dem Klimawandel. Und ich möchte mir dort einen kleinen Bunker finanzieren, verstehst du? So um 3 Millionen kriege ich zum Beispiel schon 150 Tonnen Bunker mit Kinosol und Swimmingpool. Und das Beste ist dran, meine Nachbarn wären zum Beispiel der Tech-Investor Peter Thiel, der Hedgefondsmanager John Griffin und der James Cameron. Ich bin der König der Welt! Ja, eh schön. aber jetzt haben wir angenommen, du gewinnst wirklich im Lotto und kannst dir das alles leisten. Aber willst wüssten dann dort hinkommen? Ich meine, auch wenn du dann Privatchat hast. Wie hm. tust du mit den Ausreise- und Einreiseverboten? Ganz einfach. Ich hol mir einfach eine Staatsbürgerschaft und damit auch einen Boss. Und das alles kriegst du einfach? Als Superreicher schon. Ah, verstehe. Part of the game. Aber was ich war haben sie das ja auch getratet, zumindest bei uns. Du, gerade Österreich ist doch sehr beliebt. Um sieben Millionen bist du schon dabei. Und ausgesucht wird es nach folgenden Kriterien. Stabile politische Lage, äh, möglichst wenig Steuerlast, gutes Gesundheitssystem und wenn dich der Klimawandel nicht erwischt, ist auch ganz schön. Also, wenn ich das richtig verstehe, Superreiche kaufen eine Staatsbürgerschaft in ein Land, wo sie wenig steuern sollen, wo sie ein anständiges Gesundheitssystem nutzen können und es keine politischen Unruhen gibt. Und wo kann man sowas kaufen? Na, bei einem Staatsbürgerschaftsmakler. Du, Das ist ein Riesengeschäft, nennt sich Identity Management und ist fast 4 Milliarden Dollar schwer. Also wenn ich mal das alles ja, Bunker in Neuseeland, Staatsbürgerschaft kaufen und so weiter, das kostet ja alles Geld, wie willst du denn das alles leisten? Indem ich super reich werde. Ah, na dann, toi toi toi.